Algerien also nimmt seit der Pandemie gar keine abgewiesenen Asylsuchenden zurück und bereits vorher akzeptierte das Land keine Zwangsrückschaffungen per Sonderflug. Letzte Woche beim Besuch in Algier hat Justizministerin Karin Keller-Sutter keine Lösung erzielt, es wurden aber weitere Gespräche vereinbart. Ich habe in Luzern einen Kritiker der Schweizer Algerien-Politik getroffen. Damian Müller ist oberster Außenpolitiker des Ständerats und will einen härteren Kurs. Damian Müller, was soll der Bundesrat anders machen gegenüber Algerien? Machen? Wir ja, haben klar festgestellt, in den vergangenen zehn Jahren hat die Schweiz im Bereich der Migration nicht wirklich eine Strategie auf dem ganzen afrikanischen Kontinent gehabt. Eritrea, Algerien, Libyen usw. So da muss man jetzt klar sagen, jetzt müssen wir auf der höchsten Ministerebene sprich mit der Justizministerin Gespräche führen, mit diesen Ministern vor Ort. Und nach dem Bundesrat Gassisch war ja jetzt letzte Woche gerade Frau keller gsi. Das ist ein richtiger, ein eingeschlagener Weg. Das Griffungsresultat da gibt es nicht am dem Besuch, aber die Gespräche sollen jetzt weitergehen. Bis jetzt hat es noch kein europäischer Staat geschafft, Algerien wirklich dazu zu bringen, Sonderflüge zu akzeptieren. Wie soll jetzt die Leute von der Frau Keller-Sutter vorgehen? Ja, Sonderflüge, das muss weiterhin das Thema Nummer eins sein. Aber vor allem nachdem nachdem, dass die Spanier und die Franzosen den Seerückweg haben können, garantieren konnten, muss auch die Schweiz jetzt Interesse haben, zusammen mit Frankreich und Spanien und dann die Leute wieder auf Algerien zu bringen in diesen Diskussionen. Und es gibt nur eins. Knallhart weiterhin auf Ministerebene die Diskussionen weiterzuführen. Weil Algerien hat auch ein Investitionsinteresse. Aber das kann nur stattfinden, wenn wir auch gleichzeitig eine Lösung im Bereich der Migration haben. Knallhart, das könnt ihr als Parlamentarier wie fast gratis sagen. Jetzt seid nicht ihr die verhandeln. Was soll man denn machen, wenn Algerien einfach ja, blockiert und sagt, nein, wir lenken nicht ein? Ohne das kommt wir ja nicht weiter. Ja, aber die Schweiz hat natürlich ein knallhartes Interesse. Und das bedeutet, dass wir sehr viele renitente Algerier, gefährliche Leute in unserem Land haben, die wieder zurückgeschafft werden müssen. Und die Rückführungen die sind ein wesentlicher Bestandteil. Und wir investieren noch, wenn wir natürlich das Thema Migration gelöst haben. Stichwort Investitionen. Gerade junge Leute haben praktisch keine Perspektiven zu Algerien. Das ist der Hintergrund der Migration Richtung Europa. Man hört, dass Algerien sehr interessiert sein soll, dass die Schweiz Investitionen macht. Seht ihr hier, wie ein Raum für einen Deal ja, Perspektiven sind natürlich auf dem ganzen Kontinent Afrika relativ schwierig. Und darum tun wir ja auch mit der humanitären Hilfe, mit der internationalen Zusammenarbeit sehr starke wirtschaftliche Projekte fokussieren. Und Algerien soll natürlich auch partizipieren können, wenn man das Thema Migration löst. Es lässt die Schweiz keine Entwicklungszusammenarbeit in Algerien. Also, da hat man keine für eine wirtschaftliche Hilfe. Und ich bin überzeugt, wenn wir auf oberster Ministerstufe miteinander Lösungen probieren zu suchen, Deals zu finden. Denen wird es eine Möglichkeit geben. Für einen sehr harten Kurs plädieren auch der Zürcher Sicherheitsdirektor Mario Fehr und SVP. Sie sagen, massiv Druck machen soll der Bundesrat und der algerischen Elite keine Visa mehr ausstellen, Visa sperren. Würdet ihr das mittragen? Ich bin immer klar der Auffassung, den Dialog zuerst zu führen. Und erst dann, wenn die Algerier absolute Diskussion verhindert, ist aus Ultima Ratio, aus letztem Schluss, auch eine Visasperre absolut absolutes Thema. Damian Müller, danke für